Guten Abend da draußen. Wir, die Kampagne für saubere Kleidung, sind ein Netzwerk, das sich weltweit für faire Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie einsetzt. Und wir haben aktuell eine Crowdfunding-Aktion laufen, und zwar für eine neue Webseite. Wir benötigen für den Eigenanteil eines Stiftungsantrages 2900 Euro, damit wir unsere Webseite realisieren können. Wir haben aktuell eine, diese ist jedoch deutlich in die Jahre gekommen, nicht nur was das Design angeht, sondern auch was die ganze Informationsaufbereitung angeht. Zudem ist die Seite auch nicht responsive, also sie passt sich nicht allen Endgeräten an und somit verlieren wir gerade viele, viele User, die tagtäglich mit ihrem Smartphone ähm, auf die Webseite gehen. Wir möchten dieses große Potenzial an Menschen, die uns besuchen, Möchten wir nutzen zukünftig, möchten also aus Interessierten Engagierte machen, um als Bewegung, um als Kampagne noch mehr erreichen zu können, um uns noch mehr für bessere Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie einsetzen zu können. Und dafür haben wir eine kleine Kampagne gestartet. Wir wollen nämlich mehr Web und mehr Gerechtigkeit und dazu ein paar Punkte, die euch die Website unmittelbar liefern wollen soll. Also, wir möchten mehr Informationen. Das heißt, ihr werdet auf der neuen Webseite mehr Hintergrundberichte, mehr Grafiken, mehr Statistiken, mehr Erhebungen, mehr Downloads finden, um die Seite einfach als Informationsportal, als wertvolle Ressource zur Informationsgewinnung noch umfangreicher zu machen. Wir werden auf der neuen Webseite auch mehr Eilaktionen einstellen. Das heißt, Direkte und unmittelbare Hilfe in Form von Spenden oder von Protestbriefen von Leuten, die zum Beispiel in, in Nähereien, in Produktionsfirmen, wo Unglücke passiert sind, dass man sich schneller für die einsetzen kann. Dann, wir möchten mehr Netzwerk, also das Netzwerk, was wir haben, möchten wir stärken, aber auch erweitern. Also allein die Kategorien, wo es um die Kampagnen geht, wo es um die Aktionen geht, wo, es, wo sich unsere Regionalgruppen präsent, können, präsentieren können, wird deutlich erweitert, dass, dass wir eben dort ähm, noch mehr Menschen erreichen können und die Vernetzung stärken können. Dann sagt ich es gerade, wir werden eine höhere Erreichbarkeit haben, also durch, die, durch das Responsive Design werden wir noch mehr Menschen erreichen können, wir sind rund um die Uhr jetzt bald ein Nachschlagewerk und das wird hoffentlich sehr viel mehr Menschen erreichen und das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Eben, dann werden wir mit der neuen Seite auch eine größere Öffentlichkeit erreichen, denn je mehr Menschen wir erreichen, desto wichtiger und desto größer können wir unsere Anliegen platzieren und damit natürlich auch noch mehr Druck auf die Unternehmen ausüben, die ihre Verantwortung in der Produktionskette nicht ganz, der nicht ganz nachkommen. Also auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir diese Webseite auch als neues Druckmittel noch besser nutzen können. Und zu guter Letzt wollen wir mit der Website natürlich auch noch mehr Spenden generieren, damit wir unser umfangreiches Engagement langfristig finanzieren können. Also mehr Web für mehr Gerechtigkeit. Unterstützt uns mit unserer Plattform auf betterplace.org, damit wir uns noch mehr für die Menschen in den Produktionsstätten engagieren können. Im Namen auch dieser Menschen ganz herzlichen Dank dafür. Checkt betterplace.org, unterstützt unsere Kampagne. Super. Danke.